Da gehen wir mal wieder schlafen. Oh, dann wachen wir wieder auf. Mal jemand gerade reinkommt. Ist aber nie passiert. Das ist Lenden, ne? Oh, oh. Okay. Ich stelle mir mal vor, wie die Leute irgendwie Schere, Stein, Papier spielen, einfach nur um zu bestimmen, wer mich als nächstes weckt. Nein, du, nein, du, nein, du, okay, ich. Ja, und willkommen. Mein Name ist und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Heute spielen wir wieder ein DLC Quest und weiß nicht, mal gucken. <lacht> ich will nichts darüber erstmal sagen. Ähm, wie man sieht, ich rocke hier wieder neues Outfit, ne? habe ich mir extra herstellen lassen. Sieht sehr elegant aus, ne. Gut, ähm, wir gehen jetzt hier rein. Ich habe schon wieder vergessen, meine Notizen ja, vorzubereiten. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht vorbereitet. Ne? Habe ich überhaupt irgendwas vorbereitet? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie anständige Embleme und so ausgesendet. Ne? Oder sind dann alles die, die? Ich... Ja, ne? Ich glaube schon. Ich bin schon wieder auf dem falschen Bildschirm ja gerade. Ich kann auf meinem Fernseher gucken, aber ich könnte auch auf meinem PC gucken, welcher zeitgleich läuft mittlerweile. So, warte mal, ich habe alle Dinger verbannet. Ja. Gut, ähm, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe bestimmt einige Band Dinger gemacht. Ja, aber nicht viele, drei Stück. Also langsam sind schon alle relativ hoch gelevelt, ne? So, ich habe zwei, und zwar mich mit live trainieren lassen. Weil ich den auch ausgerüstet habe, glaube ich. Liefer. Bitte von dem sieht richtig cool aus. Die weiße Rüstung. So, dann habe ich... Rüsse ganz unten irgendwo, ne? Nee, da. Gold Mary habe ich mit Roy trainieren lassen. dieser von sich überzeugt ist sie eigentlich hm? sagt irgendwas mit süß ja dann gesagt so ich mag euch auch also glaube ich so dann habe ich noch Butcher und auch oh, wenn ich gerade mit lindern lassen und da war es ich glaub, die habe ich alle jetzt mit den aktuellen Emblemen ausgerüstet, ne? So, und da war es eigentlich schon mit dem ganzen Banddingern. Cool. Aber wir haben noch einige. Unterstützungsgespräche, die wir uns anschauen können. Ich habe, glaube ich, nicht versucht, irgendwie Geschenke irgendwie zu verteilen. Ne? Ich glaube ich, gar nicht versucht, ne? Egal. beim nächsten Mal. Und ja, wir gucken uns mal einige Dinge an. Und zwar Diamant und Safia, weil sie kommt ja aus Brodia. ne? Okay, Sehen unsere Leute getötet? Ich sehe, dass ist. Hey, ich bin Leute getötet. Was das ist. der Nanda. Um um oh? ja. ザフィーガなら持ってくる das, ich keine Chance. Das was ist da, wenn sie dann Beserker werden? ein Krieger, als sie mit meinem Hauptcharakter redet, hat ja auch gesagt, sie ist irgendwie zu wild oder der Kampf ist zu wild, deswegen will sie ihn nicht beibringen. Nee, wäre nicht irgendwie besser, wenn sie ihn dann Beserker wäre. So, Yunaka und Fogado. こって。ゆなか、ist schon このままえいやって。是非誘に連れて Okay. Ja war es ich, was soll das denn bedeuten. Ich dachte ja war es nicht jetzt irgendwie, diese, weiß nicht, diese voll Edge Lord Attentäterin. klang irgendwie relativ normal so. Oh nein, mal war es ich, oh. Und dann Linden und John. Sag mal. Ah, Jüngstes, Jüngstes, oder Schläfrig und vielleicht habe mitglied <lacht> 寝る Komm, ich habe gehört, da ist der Party umsteigen lass dahin gehen. Na, da war schon. Ja. Okay, cool. Das geht relativ schnell. Ich lieber das in diesem Spiel. So, dann gehen wir mal und machen uns was fest und schmeißen wieder etwas Müll in den Brunnen. Ich habe übrigens herausgefunden, ich bin darüber gestolpert, wer wer so hier spricht, die japanische Synchro-Stimme, weil ich bin nämlich ein anderes Spiel gerade am spielen, Octopath Traveler 2, was ein japanisches Rollenspiel von Square Enix ist und da kann man auch mit englisch oder japanische sprachausgabe spielen ich spiele natürlich auf japanische und da habe ich sofort einen charakter getroffen der eine sehr bekannte stimme hatte weil die eins zu eins genauso klang wie die stimme an der ich gedacht hatte und oh, nix und ja ich wusste genau dass das diese stimme ist aber ich habe trotzdem noch mal online nachgeguckt um einfach mal zu gucken um sicher zu gehen ne? und unter den Listen der Stimmen, die dieser Synchronsprecher gesprochen hatte, war auch kagezu Und ja, äh, kagetsu wird von dem gleichen Typen gesprochen, der auch Dio spricht in Jojos Bizarre Adventure. Und das fand ich relativ interessant, weil das hätte ich irgendwie nie rausgehört irgendwie. Da habe ich überhaupt nicht gehört. Aber ja, kagezu wird von Dio gesprochen, offiziell. Was? Ja, weiß ich nicht. Nicht schlecht jetzt. Ich nehme einfach mal die. Äh, was ist da? Sahnepudding mit Bärenjus. Ist Bärenobst, ja ne? Dann kochen wir uns einen spaß Hoffentlich bringt uns das halt nicht wieder um. Okay. Ja. Gut. Stärkige, hm. Na gut, mittelmäßig Assistenz. Na gut, dann aus irgendeinem Grund ist irgendwie Weibern Reiten gar nicht mehr verfügbar, ne? Also man kann ja normalerweise ja mit Ivy dieses Minispiel machen. Irgendwie ist sie gar nicht da gewesen heute. Was soll das? Ja, ich irgendwie verwirrt. Normalerweise steht jemand da. Vielleicht steht Ivy irgendwo anders. Ne, Ivy steht glaube ich auch irgendwo anders. Aber normalerweise heißt es, steht hier immer irgendjemand, der sagt, ja okay, ich hole mal kurz Prinzessin Ivy, ne? Und oder sie, dass ich noch wieder was liegt am, am Boden auf der Karte. Und ja, war ich ein bisschen überrascht so mal weiter hier rein so keine Ahnung ich will irgendwie fünf Sterne erreichen ich glaube aber nicht dass ich das schaffen werde ich brauche nicht so viele Donner, ne äh, ich kriege ja immer so ein paar coole Sachen die hier von dem Ding kann ich direkt da reinpacken also viele langsperre brauche ich eigentlich auch nicht mehr ist ein äh, wie soll ich noch fünf sterne kommen so unmöglich habe ich nicht mal silberwaffen oder so bekommen na da komme ich auf die nehmen auf dings äh, ja wie soll ich da auf Dings kommen Du ganz bestimmt keinen Bolger nun da reinpacken. Hallo, hm. na gut, dann packen wegen andere Sachen da rein. Ne? Nur irgendein andermal, also nicht, hm, habe ich genug Heilung? Ja stimmt ja Wanda. ich bin ja als Heiler abgestimmt habe ich ganz vergessen ja, ich glaube ich, ich zwei Eisenbö brauche mehr Turbogen brauche ich eigentlich auch nie aber ich will ihn einfach haben ne ein langsperrke glaube ich auch entbehren oder ja ich glaube ich hatte ich drei vier brauche meine macht jetzt gar keinen Unterschied hier zu einem Level na, jetzt selber durch ist eigentlich nicht schlecht ne? ich kriege keine punkte dafür hm. hierhin. Sacken. hat Dinge ein, was hier noch ist anscheinend. Was gerade gespawnt ist. Und... Und also ja fertig. Ne? Ich weiß nicht, warum reiten nicht verfügbar ist, aber... Okay. Äh, Charaktere müsste ich glaube ich alle vorbereitet haben. Wenn nicht, dann muss ich das halt Weil ich... Wenn da Kampfvorbereitungen machen oder so. ich meine, wir sind fertig. So, dann brechen wir aber auf und gehen zu den göttlichen Kapit wieder, so da müssen sie sich jetzt eigentlich was verändert haben, weil ich halt weil seit, ich, also seit ich das letzte Mal reingegangen bin. Sind da wieder ein paar DLCs freigeschaltet worden oder nicht? Und dann habe ich das schon oft irgendwie mal gesehen. So hm, Helden, das ist neu. Ne? Aber ich weiß ja noch, welches das ist. Ne, jetzt so und gegen Hector Da wird ja auch angezeigt, welches ich schon gespielt habe oder nicht. Ne, die Roten, die sind die habe ich noch nicht. Ne? Altar des Schicksals. Ja, ich sehe schon, was das hier sein könnte. Was war ja unten, ne? Wo? Oh. Göttliches Kapitel Untergrundpassage. In einer gesunkenen unterirdischen der wurde ein Armring gesichtet. Stimmt über ein Armring und ich Ringe, Emblemringe bezeichnet. Ne, so ich weiß, welcher Charakter hier ist. Und ich sehe ja schon welcher level das ist also gehen wir da rein ne? und gucken mal ob das klappt 35 runden das ist normalerweise zehn runden höher als bei den anderen dlc quest die wir bis jetzt gemacht haben von daher weiß ich nicht ob das jetzt schwieriger ist oder ob das hier heißt hier sind mehr gegner aber wir gehen mal da rein und gucken was uns erwartet ich meine ich weiß ja schon was erwartet ich weiß schon welcher charakter ne? und, äh. Seht einfach selbst die fanatische schwester oh. ich hoffe Wirklich? wird heute nicht Wirklich? Natürlich. wir haben wir Camilla aus Fire Emblem Fates, die große Schwester von Corin. Also Stiefschwester. Corin ist ja in die andere Familie reingeboren worden, aber wurde von denen aufgezogen. そう、まっすぐな人目でお願いさ ja, ich euch 2つ ja, wir haben Karin auf unserer Seite von daher Alles klar. Und ja. <lacht> ich habe schon leute gesehen die sich den trailer angesehen haben und die haben sich auch schon gewundert warum ich bin, ich bin ganz ehrlich kamila hat wortwörtlich kein recht hier zu sein außer außer dass sie beliebt in Fire Emblem heroes ist zehn charaktere oh gott Wanda, heiler und ja ähm, ja Fire Emblem heroes ist ja das mobile game das ist irgendwie so weil ich ist so ein bisschen gacha oh, level, level 6 nur und schwächer als die Story-Gegner. Und ja. In dem Spiel gibt es, glaube ich, immer so Popularitäts... Äh, so Popularitäts... Äh, Polls, also Umfragen. Und ich glaube, Camilla gewinnt die jedes Mal. Und der Grund dafür ist, weil... Weil die Leute einfach viel zu notgeil sind. <lacht> Auch damals, als feiern im Fates angekündigt worden ist und man sie zum ersten Mal gesehen hat haben Leute sofort Camilla gesehen und sich gedacht, oh Gott, ich muss mir, ich muss mir das Spiel holen. Und viele sind dann enttäuscht gewesen, weil Camilla nicht so ein interessanter Charakter ist. Sie ist, sie ist furchtbar. Aber es liegt an dem, das liegt daran, weil Fire Emblem Fates halt so unglaublich mies geschrieben war, die Story halt jedenfalls. Ich gucke die ganze Zeit hier, ob hier irgendwelche Drops sind. aber bis jetzt war nur Geld und so. Hier sind eine Menge Gegner. Also ja, ähm Der schlechteste geschriebene Charakter in Fire Emblem Fates ist, äh, Corin, Corinne. Und Camilla... Camillas einziger Charakter steht darin, dass sie überfürsorglich und fanat in Corinne ist. Also... Und das ist kein gutes Zeichen, wenn, wenn ein Charakter nur daraus besteht, vollkommen gezentert auf einen anderen Charakter zu sein, der schlechter geschrieben ist als du. Das ist mehr oder weniger wie Sakura in, äh, in äh, Naruto. Ne? Ein Charakter, der nur versessen auf einen Charakter ist, ist kein gut geschriebener Charakter. Und ja, ähm, gut. Äh, von, dem, von daher, weiß ich nicht. Hätte wortwörtlich irgendwie Rioma oder Xander irgendwie die sind wichtigere Charaktere aus Final dem Feld spielbar sein können oder Asura. Ne, Wie hieß nochmal? Sie ist sie noch mal? ist hieß nicht Asura auf Englisch oder Deutsch, ne? doch? Also ja, die Tänzerin. Ja, ja sie hatte mehr Berechtigung hier zu sein, aber Camilla Camilla ist wortwörtlich nur hier ja wegen Fanservice. Also, ich glaube nicht, dass sie aus einem anderen Grund hier ist. Das ist einfach ich habe leute gesehen wie die die auf den trailer reagiert haben die sich auch gedacht haben oh mein gott warum ist sie hier <lacht> also ja so den kampf greift sie zweimal an und oh, nee. ich sehe aber das ist nicht so stark ja und äh, sie ist eine ist eine drachenritterin aber in ihren spiel konnte sie magie einsetzen noch aber hier gibt es ja keine magie drachenritter von daher ja so oh gott Oh nein. Ich gucke ich guck sie mir an. Warum hat sie neuen Bewegungen übrigens? Warum, warum hat sie neue Bewegungen? Überflieger. Kann für ende queren. Oh, sie fliegen auf Charaktere. Sein Gegner auf bestimmten in der Nähe schaden zu zügen diese Felder in Brand zu setzen. Okay. dann können wir uns, wenn wir in der Nähe sind. So, hier gibt es keine Thronen, glaube ich und ihr glaubt ihr werdet ja nicht glauben aber ich muss schon wieder am klone aber in der Zeit kann ich dann meine charaktere auch hier platzieren würde ich sagen ne? also ja ich gehe mal kurz auf toilette und ja wenn ich wieder da bin dann wird hier schon alles vorbereitet sein ne? also bis gleich so ich bin dann so gut wie fertig glaube ich ne? ähm, ein bisschen nervig gerade weil ich habe genau zehn Ringe ne? und ich musste natürlich die Charaktere, die ich jetzt nicht benutze, hier so ein bisschen ummodellieren ne? in Sachen Ringe und ja, bei einigen Charakteren laufe ich jetzt hier mit Level 1 Ringen rum, was jetzt nicht schlecht ist. Also bedeutet, die können eine Menge leveln, aber da ist heißt, sie sind auch ein bisschen schwach auf der Brust, ne? aber sind auch nur meine Heiler, Sleen, Hortensia und bonnetten mhm. aber okay. So, die Charaktere habe ich alle dabei. Ähm, am Anfang kann ich ja nicht wirklich viel machen. Ähm, die Anfangsposition ist ein bisschen weil ich limitiert hier. Alles was ich machen kann, ist ihn hier entschicken und er kann dann hier alles tanken und ja, lockt dann die Leute hier an. Man, das kann ich jetzt nicht wirklich machen. ne? Von daher, ja, da wird mein Start sein. Ähm, mein Gott, er hat auch ganz schön viel Verteidigung sehe ich gerade. Also ja gut. Ähm, ich hoffe, dieses Level ist nicht so nervig wie wie in dem Original, weil diese Level ist nachempfunden von kapitel aus Fire im Fates. Das war glaube ich sogar das, wo man gegen Camilla gekämpft hat. Ich weiß nicht, welche Edition hat noch mal überhaupt da. Toshido oder Nor, also äh, Birthright oder Conquest. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich habe die beide, aber hm. Ich habe vergessen, wie die alle immer auf Deutsch heißen. Eroberung, nämlich nee, nicht Eroberung. Geburtsrecht, irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, die heißen nicht 1-1 genau wie in den Englischen. Und ja, ich habe noch gar nicht gelesen ja. ne? Das Emblem der Erfahrung. Eine wunderschöne Revivalheit mit einer hinreißenden Aura. Mhm. wenn ihr sagt. So, gut. Dann gehen wir mal rein, ne? Wir haben alle Einheiten platziert. Naja, leider. Oh, nee. Ich habe dunkle Erinnerungen, was sie gemacht hat. War auch cool. kann man da besiegen so könnte er sich jetzt dahin bewegen nein hm. ah, jetzt könnt ihr da vorbei laufen was aber das tut jetzt aber nicht viel an meiner ich strategie ich ändern ich will trotzdem so ich will alle hier anlocken wenn es geht ich kann vielleicht sogar Ike und sein dings einsetzen ich glaube nicht, dass er viel Schaden machen wird gegen die Leute, aber die sie überhaupt treffen wird. Mach mal das immer mal ja groß los. Ne? So. so, jetzt müssen wir einfach nur warten er ja wir müssen wir weniger jetzt ein zug erwarten so, ich habe nicht mehr genau im kopf wie die äh, quest im dings war auch links aber ich meine es war etwas anders wie als was sie jetzt hier macht also, wie gesagt, ja Warten jetzt hier ab, bis los ist, hat alles klärt. Also ne? ja, Warten wir hier. So, ja. So, der diese Dachen habe ich mal inspiziert. Die tun irgendwie zwei Felder um sich herum Eisgebiete irgendwie erschaffen, was ja ein bisschen nervig klingt. Keine Ahnung. So unglaublich nervig sieht diese level nicht aus es gibt hier irgendwie keine gegner mit irgendwie speziellen stäben oder so oh, du hast einen langen bogen wenn okay. combo angefällt das soll hat die schaden machen dürfen So, irgendwie sagt spiel voll am lenken gerade ja, alles okay alles okay. okay dicke schaden gegen die leute alle auf den schützen da hinten okay. also sie macht sozusagen für fliegende Einheiten jetzt hier immer Platz so und oh, oh, die werden sogar gebrochen cool okay aber gut ne sagen so, jetzt kann ich eigentlich von hier aus schon dich abschießen ne weil wie ist das Spiel voll am Längen da sind zu viele Gegner hier Spiel kann ich damit klar oder ich Switch. so wann so, da kannst du irgendjemanden hier töten wäre natürlich sehr gut Hatte. Warte mal, man müssen wir wieder voll geil Man müssen wir jetzt wieder voll geil Okay. da hat, reicht wieder nicht, ist klar. Ich überlege gerade, ob hier irgendjemand abschießen soll. Ich brauche im Moment. So, mein mein Kopf ist schon viel zu stark, ey. Der hat schon alles hier weg. So, wenn du damit kitten würdest, dann würdest du ihn erledigen. Aber oh, ich gehe auch nochmal. mal sicher, würde ich sagen. Aber den hier. ich muss da nach rechts. Ja, Spielt aber auch richtig frame ein Wurf gerade. Aber was ich gerade sehe, hier. Ja. da ja beim allem Face steckt er dauernd mit irgendwelchen blöden gimmicks wie jedes mal irgendwie beachten muss ja, in diesem kapitel blasen nicht die gegner die ganze zeit hin und her das ist lustig ne? star so, Stahllanze, stahl axt perfekt mal hier in setzen ja ein. Ja, beim feld hat er selten dämliche Gimmicks mit jedem Level. in diesem Spiel musst du Schnee schippen, war in diesem in diesem Kapitel musst du ja musst du aufpassen, dass du nicht vom Wind weggeblasen wirst. Ist super dämlich bei einigen gewesen. So, oder oh, war gut. Komm, trefft damit. Oh mein Gott. <lacht> Komm schon. Hm. Nee, du hältst halt aus, ne? 24. Das ist aber nicht so viel Schaden machen. 29. Donnerschwert. Na. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt. Oh warum sind alle immer kurz davor zu töten nee, gibt es einfach nicht oh warum sind warum kriege ich hier nichts getroffen äh, wer muss tanzen ja äh, wer kann tanzen ja meine ich muss ich echt schon den ersten zug hier schon wieder neu machen gibt es jetzt einfach nicht hier gleich jemand getroffen, aber wer? No, nein, nein, wann da ist denn in... Reichweite, oder? Ne, so nicht. Na gut. Kommt darauf an, ich hier meine ganzen Embleme umdeponieren musste, ne? Deponieren musste. Also ein bisschen meine Strategie so im Kopf geworfen, auf Kopf gedreht. So kannst du dann als angreifen? Äh, du machst 30 Schaden. Müssen eigentlich in Ordnung, Müssen eigentlich in Ordnung sein, ja? ah, Nee, lass mal. Ich hab auch eine fliegende Einheit. was auf. sollte es eigentlich gut gehen ich wollte eigentlich den schützen auch noch aus dem weg räumen aber klappt nicht so ähm. Au. das ist nett. verdammt äh, Warte mal, der und reich, außer reichweite von dem einen ey. alter ist <lacht> Was soll diesen und sollen diese logik auf einmal okay was ist das denn vorgibt ah, ja Purgative haben wir eine menge leute ansonsten nichts aber oh, verdammt ich merke alle ein donnerschwert so aber die werden wir jetzt alle wegpusten. Was sollte das jetzt? Macht sie einfach zufällig irgendwie Sachen kaputt oder was? So, sie kann tanzen. Okay, diesmal sollte ich vielleicht aufpassen, ja. So. Und so irgendjemand ihr erledigen, ja, ne? ja macht immer bitte platt Boah. jetzt auch diese ganzen low quit auf einmal schild mal leute so. so wenn ich hingehe dann sind wir relativ sicher ne? ich glaube nicht Schwertkämpfer, gehen wir den down mit einem Wodau. Ich 64 auf Sowohl hinkriegen. Komm, nein, warum nicht? Ja. Läuft irgendwie ja gar nichts gerade nach Plan finde ich. Na, wen ob ich aktiviert? Niemanden. Hm. Hast du nicht Dings? Nein. warum macht das so wenig Schaden? Ah, sie bringt beinahe ihn um, ist klar. So. Schauen wir mal, was hier passiert, ne? Geh rein und kriegt den kaputt, ne? Okay, gut. Hey, warum ist das Spiel so auf dem Blöckenplatz? So, dann gehst du hier rein. Aus E-Platz. Warte, warum ist das Spiel so auf dem Blöckenplatz? level jede minute werde ich bezaubern so toll, machen wir jetzt da unten mit der situation muss ich schon tanzen hier einsetzen natürlich schaffst du es ja alter was aber da muss ich aber zweimal treffen ja das schaffe ich natürlich natürlich ne? diese Situation gerade überhaupt nicht. So, wenn ich hier reingehe, warte mal, du kannst, kannst du darüber fliegen? nee du musst hier fliegen ne? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Danke. steht jetzt immer noch da. Hm. Gibt es jetzt nicht. <lacht> Muss ich echt tanzen, schon einsetzen? Im ersten Zug, im zweiten Zug ah, natürlich. Ist das genau: Treff, danke. Okay. Das Spiel auch noch legen. da muss ich ja echt schon hier tanzen anscheinend ne? cool. Mach ich doch gerne ich hoffe ich brauche das nicht dann noch irgendwann ja, das wander wieder geschicklichkeit ja, ja jetzt könnt ihr ihn nicht mal aufhalten vom heilen das so. ist jetzt nicht genau ob es das auch jetzt bringen würde ne? 42 90 nämlich hm. Hm. ja schön verbaut irgendwie <lacht> Na, ich könnte hier eingehen und dann könnte ich das problem ist ich kriege hier sie nicht raus mal den ja so jetzt muss ich gucken das mache ich entweder den den oder den ja in sachen tanzen sagen wir machen ja dings ne? Also wir können den tanz wieder voll kriegen den ja. So, dann haben wir ihn ja platt So, Alter, hat Tomahawk. Habe ich ja jetzt erst gesehen. Irgendwie geht das hier mit dem Treffen gerade nicht klar. Was ah, ist eine Stahllanze? Nee. Oh haben wir auf einmal so viele Probleme zu treffen? Ach. So, das hätte irgendwie besser geregelt werden können, aber muss auch mal machen. Ne. Oh, du hast eine Lanze. Ich dachte, du hast eine. So. ja machen doch, doch. Okay. Das ist nicht wirklich. Da kommen auch noch Leute. Ist klar. Was seid ihr für welche? Stahlschwerter. Stahlschwerter, Stahl euch. Nicht ein von euch. Nö. Ähm, 28, 26. Da kann ich mein im parken Ich kann auch warten, bis ja hier vorbeilaufen erstmal. So, da haben wir auch. Stahllanzen und Retatod. Ja, tode sind ja nicht effektiv gegen. Das ist immer ein bisschen verwirrend. So, du hast Abwehrhaltung vier Stufe. Ja, du hast natürlich Elfendon, ist klar. Oh mein Gott, ich kann schon wieder nicht hier irgendwo hingehen. Ähm, was ich machen könnte, ist, ich könnte. Wo ist er? ihn erledigen da kann ich beruhigt nimmt deinen parken soll einfach meine embleme einsetzen ich habe sogar gefühl ich benutze irgendwie viel zu selten ich spare die bis zum ende auf so und jetzt kann ich wo bist du hier jetzt kann ich dich hier parken und du kannst die alle ja an... äh... anlocken ne? aber ich habe schon wieder assistente ich gerne hochheim vorher mm -hmm. Angreifen, mein Gott, ah, diese blöden, die kannst du alle nicht treffen. So, was, was gibt sie Fähigkeiten, obwohl aber ehrlich gesagt gerade nicht schlecht. Ne, oh Und irgendwie trifft ja niemand. sieht viel besser aus. Du Elfenwind, nein. Dann haben wir ich hoch. Hm. Doof, doof. Ich tu meine Freude ausdrücken, indem ich das mache. So. Betracht, kann ich eigentlich die immer ausrüsten dann. Aber ehne schon abgelaufen ey. jetzt mit dir aus? Alter, guck mal, wie viel Schaden er macht. der treffen würde genau einfach ini ein einsetzen manche ja eigentlich mal Und wir einfach ein trifft Boom. bitte Gret ich habe gemacht wegen 100 Prozent ja 24 oder 26. Hm, hm. Ja. Jetzt mal sehr stark an, damit die beiden Typen nicht doppeln können. 26 schaden so kümmern sich darum okay wer trifft mich von da du hm. Oh, nichts an erfahrungsmutter so, oh, ich hätte vielleicht ihn egal so hat jemand supports noch mit ihm nicht so daraus aber hm. oh, jetzt hat er jetzt so ein ding sehe ich gerade jetzt bestimmt bringen Okay, solange diese Dinger eigentlich nur für flügende Einheiten ja freigemacht wird, finde ich halt gesagt nicht so schlimm. Hi, na. Oh. Oh, jetzt wir Bin ich voll kack, ey. Oh ja, füllt mein Eich wieder hoch. Sehe ich gerade. Oh, da werde ich sowas von ablocken. Pass auf. Zwei. Okay, ich hätte gedacht, du würdest ein bisschen mehr Schaden machen, aber okay. Will ich nicht mehr mit Messer angreifen. Ich nehme mal schwerter Mann mehr Schaden, ne? Der hat voll gemacht, ey. Ich will jetzt eigentlich ihn hervorpacken, ne? Damit er sich um die alle Leute hier kümmert, ne? So, er kann sich allgemein noch um die ganzen Leute hier kümmern, jetzt wo ich darüber nachdenke. Boah. Hm. okay warte mal wenn ich da jemanden hinpacke ne? hm, verdammt ich meine da hin ich, ich muss jemanden noch hier hinpacken dann genügend verteidigung ah, muss ich hier platz machen jetzt sind meine charaktere wesentlich so stark genug dass ich ein bisschen aggressiver spielen kann ne? okay. da oh mein gott warum nicht aber ah, du protected wirst ist klar Muss ich auch wieder mit den oh mein Gott, kipps jetzt nicht. Da haben nicht hat meine Gegner bis jetzt einmal daneben gauen haben mit den Dingern, ne? Aber ich tue die ganze Zeit daneben. So, ich jetzt eigentlich schon wieder einsetzen. Ah, hier versucht mal den, ja, abzublocken. weiß muss ich jemanden hierhin platzieren. jemanden der auch aushält aber hier sind nicht so starke allein oh nein das ist schwer verdammt ich meine alfred hat eine menge verteidigung ne? ich weiß nicht verlegt und nicht wäre ich auch nicht schlecht aber oh mein gott so so. Ich muss jemanden haben, der hier die Protection ja aufhebt beim ersten Mal. Ich weiß ja genau wen. Er kann sich jemand hochhalten danach. Da brauche ich ja nicht. So, alles, was ich jetzt mache, ist hier. Ich einmal angreifen. Und dann kommt Alfred mit seinem Meisterbogen. Du hast daneben gehauen. Das es jetzt nicht. Boah. Alter. trefft den. Danke. so habt ihr auch nein Gut, die haben alle nur Nahkampf ja, jetzt gehe ich hier rein und ich hau hoffentlich den kaputt danke das ja, geht zwar einer hier auf ihn los aber ist okay ja, genug verteidigung wir sollten jetzt hier nicht durchkommen. Äh, lass mich dich mal hier hinten nimmt kannst gleich hier ein bisschen aushelfen. Halt, habe es ist hier denn los? Ja, du kannst aber nicht kontern. Da, ja, komm. Machen wir. Ja, du machst 28, 26 Schaden mal 2 ne? Das ist zu viel. <lacht> wir machen wir lieber den, ja. 17. Ja. Alter, warum tust du mit dem langen so gut treffen? So 88 Prozent. Okay. Ja, das sind 14 mal 2. Okay. Ich könnte ihn heilen. da ja, komm. Ein Ding. Ich werde nicht warten. 13 mal 2 wegen dem Hauptcharakter. Gott, warte mal. Wager den nicht erreichen, ne? goldener Lotus, ach ja, kann schaden halbieren ne? Ah, die stehen halt perfekt für Louis. Ah, da kommt der, verwander ah, wer hat das gedacht? Geht auf ihn los. Ja, das Glück kannst du ihn sogar erledigen. Aber wird glaube ich nichts. Oh nein. Ich glaube ich kann ihn jetzt nicht bewegen. Ne? Er ist natürlich sehr doof. Aber erstmal, großer Efir. Drunk. Riesiger stark es läuft euch ja nieder, die alle absahen. Uh. Okay, okay, du kannst dich bewegen, Gott sei Dank, Mann. Oh, oh. <lacht> Problem ist, sie sind alle so schnell, Mann. Na, no, ich habe kein links mehr stimmt hab... hast du ein stahlschwert vielleicht muss das gebiet ablocken oh, lahmheit mir gefällt dir das, kann ich auch dann halt überhaupt sie ein gegner wir muss zwei für eine runde zu ok was elfenflut ich habe letztens nachgeguckt hm. Aber oh egal, was ist mit ihrer Treppe? Genauigkeit, sie trifft gar nichts. Wie ich du mir. So. Ich weiß nicht, ob ich ausgerechnet ihn ja anvisiert hatte. den ja, nee ich wird da ein bisschen mehr Schaden machen, also haben wir ja immer noch 19 Schaden irgendwo rausholen. Gegen Pegasus Ritter oder Falken Ritter, was auch immer zu kämpfen, voll nervig so gut immer ausweichen. Das ist der Horror, der Horror. So, niemand kriegt ja irgendwie. Sie kriegt gar nichts getroffen. Hier warum ist sie so schlecht irgendwie darin, Gegner zu treffen? Also, was hier. Schmeißen wir die hier aus dem Fenster. sagt so, guckt sich das einer an. ha. durch durch Das ist gar nicht aus wie sie. Okay, der war gut. So, du brauchst ein bisschen Fähigkeit. Ja, bändigkeit. Ja, gut gerade so also ungerecht, dass ich so perfekt bin. So, Bonnet, kriegst du dorthin. hin, ihn zu treffen, meine ich? Oh ja. Ja, weil er jetzt zwischen Gegner und Verbündeten steht. Ich kann das im Feuer aus oh, jetzt komme ich da nicht vorbei. Ich da verkugelt habe Okay, die Situation haben wir. Mit Verbündeten tauschen, so war die Situation gefällt mir aber nicht. Sagen wir müssen ihn ja platt um sicher zu gehen. Ich krieg nichts an Erfahrungspunkte. Momente. So, Problem ist, ich glaube, mich hatte ich ihn irgendwie. Doch kann ich wohl. ich glaube nicht. Obwohl. Wir nur treffen. Danke. Schön. Das ist halt nicht so einfach, aber könnte sehr viel schlimmer sein, finde ich. Mit der Bestärkung können sie ruhig ein bisschen langsamer machen. So, Jetzt mal weiter. Momente. Okay, cool ähm, du noch mal jemanden einfach nur so ja, erfahrungspunkte und so ne? und er kriegt da halbwegs erfahrungspunkte egal wie er ja halt ja, ich habe so verlangen ihn ja anzulocken ne? aber ich habe nur hortensia zum anlocken 31. nichts ähm, ja an -Verteilung. Ah, Schade. Naja, warte mal. Kann ich einfach ihn angreifen? Man kann nichts dagegen machen. ja weiß, was ich dann schon wieder hier los. Los treten ne? so, darunter, Ich weiß, ob ich tanzen brauche. Nein, das war schon wieder zu weit weg. So, da man mag ja, der gefällt mir jetzt nicht so. Oh, der kann jetzt hier an alle wieder vorbeifliegen, ist klar. Ah, der hat einen panzer war ich habe auch noch sehe ich gerade immer dahin bist du hierhin hier auch Schaden dadurch so ein Schaden nämlich Problem jetzt weiß natürlich wieder nicht, wann sich Camilla bewegt. Da ist mal das Problem. Sowieso irgendwann auf uns zugestürmt, ein Erfahrungspunkt. Warum? Ja, okay, wann da aber trotzdem ist noch drei Level unter uns. So, ich könnte es eigentlich hier angreifen. Einmal ja, die können sich nicht wehren, mal. das glaube ich nicht viel, weil weil die jetzt gleich kommen und äh... Nicht. und den hochheim wieder mit puratif, aber oh, jetzt habe ich die getriggert und der hat puratif eingesetzt, das ist okay, das habe ich ihn da oben auch getriggert. es war gut oder schlecht, ne? Ich hätte da die Finger von lassen sollen. Ich mache den perfekt. Plat. Warum gehe ich nicht auf ihn los? Was hat denn jetzt? eine unsichtbare wand ist immer im weg ja ich glaube, nicht dass das so eine gute idee war ich die getriggert habe ja, jetzt sind sie wieder alle hier hm. ah, er bewegt sich gar nicht sehe ich gerade so alfred was genau ich das hier mache? Ich habe auflegen Einheiten, ja. So, also waren wir schon völlig, ja? Ne? Muss ich eigentlich nur dafür sorgen. genau hier rein, werde ich da nicht getroffen von denen. Das ist auch hier in Sicherheit. Hm. werde ich eigentlich gebrochen, bin ich eine Stahllanze einsetze jetzt? Wenn ich einen Lanzen-Dings einsetze, nehme ich dann noch Schaden. nee ne. aber nicht auf ihn losgehen. Dann bist du nicht so bescheuert, oder? Ah, ah kann ich jetzt nicht. so oh das hat vergessen so, das sollte eigentlich in Ordnung sein so ja, jetzt kommen die alle auf uns los das wird wahrscheinlich noch nicht so sein äh, aber okay so, ich hatte ehrlich gesagt gehofft du gehst auf Alfred los und dann kann ich wieder seinen fernangriff einsetzen setzen Wir jetzt die ganze Zeit so... Oh mein Gott, dafür wird jetzt die ganze Zeit so abgehen, ne? Und die sind alle so schwer zu treffen, Mann. Das ist Kacke. Nichts an schaden hier. So, dann an. Aber ich muss angreifen wegen Dingen hier wegen Ike. hat sogar zwei angriffe gezählt glaube ich nicht hey wanda macht immer platt ja da ein problem den einen typen da zu erreichen gutes ergebnis und drehung ich kann mich jetzt drehen wie seine aus together Lass ich mal sehen hier ich auch schon mal jemand engagieren lassen no. No. nicht, was ich hier gerade mache. Ich habe nicht, dass das hier irgendwie was bringen wird. Ach. Jetzt. <lacht> wenn kannst du losgehen? Ähm nicht jeder überleben ne selbst hier Hortensia müsste halt überleben So hat jeder überleben ja ich bin jetzt hier sicher ja jeder überlebt hat hier Und wenn nicht dann werden wir auf dem Konter ja den umbringen das ist Wagen, Ja, Treiber auf dem Wasser. So. ach, da kommt auch einer, aber der ist direkt in meiner Reichweite. Oh mein Gott, das ist so eine Kackposition jetzt schon wieder, in der wir hier sind. Oh, gibt nichts nerviges als mit fliegenden Einheiten kämpfen zu müssen. Starlach Star, Stahl Tomma Ich da mal kurz äh, stoppen Klappt noch nicht mal. Cool. Ein Panzer, aber ich halt. Ich werde ich ja Ich werde ich ja wohl doppeln können, oder? Ja. Wenn ich jetzt eben noch... Nein, kriege ich nicht. kann man eigentlich auch relativ gut ablocken äh, ich meine kannst auf ihn losgehen aber schon klappen oh mein gott trifft bitte ich wusste ich wusste mein glück wird er nicht anhalten aber ich jetzt sagt schaden okay, nehme ich meine panzer ist nicht so stark ich benutze den kaum also ich muss das halt nicht 36. Ah, wenn sie noch ein bisschen Kritschung sind, hätte, ne? jetzt für so ab, ne? 29, 23 Geschwindigkeit. Richtig hochheile. Dann gehst du voll drauf. Wir schon wieder tanzen. Ja, ehrlich. Okay, wenn du auf ihn losgehst, ne? Ich will warten. 28, 29, 29. Du machst, machst 12 Schaden. Ich glaube, dann wird er ja super überleben. naja oh wird jetzt so weit von überleben. Okay, dann machen wir den ja. Ich mag sich wenn ich nicht so eingekreist werde von allen Seiten. Wollt nervtretend. Ja, 2 cool so, oh ne, Panzerbrecher. Ah, Panzerbrecher wird ja wohl bei ihm nicht so viel abziehen, ne? Wer es jetzt, ey? Ich glaube nicht, dass das so viel abziehen wird. Sicherheit wird nicht so unglaublich viel Schaden gegen ihn anrichten na oh ich hoffe es sollte eigentlich nicht er hat zu viel verteidigung um zu kompensieren ja, guck mal ja Schöner, wenn jetzt ein pegasus ritter hier, mein, mein General hier, voll weg wegkauen würde. Ey, geht na? Oh, oh. Aha, Tisch. Ich weiß nicht, warum das Spiel so am um Längen ist, ey. Das ist nicht die Aufnahme, das war mir im Spiel auch, also... Wow. Wie kannst du es eigentlich sagen? Ich bin der Wurmgott. Ich bin der Wurmgott. Ich bin heilig und so.